Die ersten ähm, Varianten oder die ersten Werte, die wir Ihnen hier heute zeigen wollen, sind vielleicht mal ein, zwei Titel, die in den letzten Videos ähm, auch mit präsentiert wurden. Allen voran haben wir hier den Wert Freeport äh, mit dem Symbol FCX. Und ähm, ja, sehen Sie, noch ein Wert von Mitte April, werden Sie sich auch in einem der Videos wiederfinden. Hier ging es darum, können wir vielleicht mal kurz den Tag uns hier raussuchen? Das war der 14. April, dass der Wert kurz vor einem Ausbruch über die 40-Dollar-Marke stellt. Das war damals auch hier die Wette, die wir eingegangen sind bis Juni über 40 Dollar. Jetzt hat der Wert natürlich diese Woche den Ausbruch geschafft und ist deutlich über die 40-Dollar-Marke gestiegen. Deswegen konnten wir jetzt auch den Rest der Optionen bereits mit 100 Prozent schließen und wir sehen natürlich hier im Chart, dass jetzt auch noch viel mehr Optionen reingekommen sind. Man sieht es hier auch schön, der Open-Interest ist natürlich mit unserem Einstieg an diesem Tag schon um einiges gestiegen, aber an den folgenden Tagen sind auch noch weitere ähm, Einstiege hier auf den Unicode hinzugekommen und ja, das ist nur ein Wert von den letzten ähm, Trades der Woche und sollten Sie keins dieser Videos verpassen, dann ähm, ja, schreiben Sie bitte zu unserem Kanal. Wir würden uns freuen oder lassen Sie uns einen kurzen Kommentar da, ähm, dann können wir gern darauf ähm, reagieren. Jetzt aber einmal zu den Werten der aktuellen Woche. Da waren auch einige interessante Titel dabei. Vielleicht gehen wir direkt einmal auf den gestrigen Handelstag. Da sehen wir nämlich Nokia jetzt ähm, mit dem größten Ausschlag oder besser gesagt mitten im Ausbruch über die 5-Dollar-Marke, das waren hier schlussendlich noch die Quartalszahlen vom 28. auf 29., die den Sprung nach oben gebracht haben. Das sieht jetzt gar nicht so dramatisch aus, dadurch, dass wir hier diese Januar-Situation hatten, wie bei vielen anderen Titeln. Jetzt sehen Sie es vielleicht etwas besser, dass es wirklich hier eine schöne Aufwärtsbewegung gab bei Nokia, Grund war hier ein Rating, was auf Nokia geändert wurde. Ich glaube, es war von Goldman 6 von neutral auf Übergewichtung. Das hat natürlich gestern zu dem entsprechenden Anstieg jetzt geführt. Ah, es war Morgan Stanley, nicht Goldman 6. Also von Morgan Stanley gab es gestern diese Änderung der Bewertung was natürlich dann auch gleich dazu geführt hat, dass der Wert auch hier massiv an Optionsvolumen zulegen konnte. Und ähm, ja, wir schon für die nächsten ähm, zwei Wochen dann mit einer Fortsetzung dieser Anstiege rechnen, hängt natürlich jetzt alles auch ein Stück weit von der Situation im Gesamtmarkt ab. Und ein weiterer Titel, der natürlich ähm, speziell jetzt am Freitag ähm, ganz stark im Fokus stand, ist die Energy Transfer LP. Da sehen wir hier einen massiven Anstieg. Wir haben über eine Million Call-Optionen gestern gehabt. Zum Vergleich sehen wir hier, durchschnittlich sind 50.000. Also das war prozentual ein Riesenanstieg hier bei ET. Wir sehen einer der wesentlichen Werte hier, der Call auf 5 Dollar bis zum 21. So, da bis zum 21. Januar 2022, der liegt natürlich schon dementsprechend stark im Geld. Also das kommt eigentlich in der Form, wenn man so nimmt, schon einer ähm, ja, Aktienposition fast gleich. Hier war auch noch nicht so viel im Open Interest, hatten natürlich den Vorteil, statt hier 9,84 zu zahlen, zahlen sie in der Form hier nur 4,85 und äh, haben natürlich dann Insgesamt auch eine ähm, geringere Marginbelastung. Aber es gab auch viele andere Optionen. Ich glaube, hier in dem Bereich sind auch einige Optionen einfach mal gerollt worden. Hier, ich denke mal, das ähm, Interessanteste auch mit einer Option mit Strikepreis 10 auf Juni. Das sollten, glaube ich, für ET auch die nächsten Kursziele sein. Also ähm, hier war der Grund, die Quartalszahlen, ähm, also recht simpel der Anstieg hier größtenteils von den Quartalszahlen beeinflusst. Ansonsten ähm, war natürlich diese Woche weiterhin in der Bereich der Quartalszahlen von vielen großen Titeln. Wir wollen uns aber mal ein ETF anschauen, was ähm, diese Woche auch wieder recht gut ähm, zurückgekommen ist oder besser gesagt ähm, ein Rohstoff, wenn man so nimmt, das ist nur das ETF auf den Rohstoff ähm, mit GLD, also das Gold-ETF, ähm, was hier in den letzten zwei Tagen auch so das Doppelte an Volumen hatte, was wir sonst durchschnittlich feststellen. Und dementsprechend kommt es natürlich hier bei Gold, oder kann es bei Gold jetzt charttechnisch auch zu einer Bewegung Richtung 175 kommen, was das ETF anbelangt. Also da haben wir natürlich neben dem ETF auch viele andere Werte gesehen, die vom Goldpreis äh, beeinflusst äh, sind oder ähm, abhängig, wie zum Beispiel das Goldminen-ETF, hier eins der bekanntesten mit GDX. Das ähm, ja, hängt im Prinzip natürlich alles damit zusammen, was wir jetzt ähm, gerade eben bei ähm, dem Goldpreis selbst gesehen haben, die Entwicklung der letzten Tage und ansonsten gab es natürlich auch weitere interessante Aktien oder Titel, die wir Ihnen auch hier noch mit zeigen wollen. Ich glaube, eins der interessantesten ist momentan der Wert EWZ. Das ist ähm, auch ein ETF, aber hier auf den brasilianischen Index. Und da haben wir eigentlich charttechnisch die interessanteste ähm, Situation aktuell. Können Sie hier mal kurz einzeichnen. Ähm, ja, das ist im Prinzip der Punkt um die 38 Dollar. Der wurde jetzt einmal durchbrochen mit der Kerze Anfang des Jahres, aber die Dynamik und das Kohlvolumen gestern lassen jetzt sehr, sehr stark ähm, vermuten, dass wir einen folgenden oder weiteren Ausbruch in den nächsten Wochen erleben werden. Vielleicht sogar dann über die 39. Das waren zumindest jetzt hier die großen Wetten, die wir gesehen haben. Hier sehen Sie auch nochmal die Kohloption bis Juni auf 39. Das ähm, ist gestern alleine 180.000 in dieses ETF geflossen. Das ähm, sind hier ja in der Form schon Größenordnungen, die dann ähm, ja weit über den Millionenbereich hier hinausgehen. Ja, die, wo die jetzt natürlich eingestiegen sind, kann man hier schon davon ausgehen, dass ähm, der Open Interest dann am Montag dementsprechend stark ähm, ansteigt und ähm, höchstwahrscheinlich 5 bis 10 Millionen alleine in dieses ETF geflossen sind. Also EWZ ähm, von allen Signalen, die wir diese Woche gesehen haben, glaube ich, mit eines der interessantesten. Ähm, ansonsten bleibt natürlich auch noch einige größere Titel zu nennen, wie Microsoft, ähm, die nach dem Einbruch hier jetzt sich langsam wieder fangen. gab jetzt nicht das ganz große ähm, Call-Volumen, aber das könnte charttechnisch natürlich auch nur interessant werden. Und wir haben auch Uber nach den Quartalszahlen äh, eher mit einem Abwärtstrend. Jetzt ähm, wird sich natürlich hier die ähm, ähm, Frage stellen, inwieweit kann dieses Niveau gehalten werden. Es gab jetzt natürlich einige, die das günstige Niveau genutzt haben und auf einen Rebound setzen, dass es wieder zurück auf 55 oder 60 kommt in den nächsten Monaten. Sie sehen insgesamt natürlich üblich nach den Quartalszahlen und da haben wir in der jetzigen Phase, so Ende April, Anfang Mai natürlich einiges gehabt. Da ist ähm, viel Bewegung, viel Volatilität, viel Volumen drin. Ähm, das hängt natürlich dann immer mit der mit den bevorstehenden Quartalszahlen zusammen und dann natürlich danach auch mit dem entsprechenden dem Ausgang. Ähm, in den Situationen ist es immer etwas schwieriger, würde ich jetzt behaupten, ähm, irgendwo Trades anzusetzen, es sei denn, man spekuliert jetzt ganz konkret auf einen ähm, Ausgang bei den Quartalszahlen. Ja, Neben diesen Werten vielleicht noch ein Wert zum Abschluss und zwar hier der Titel JCI. Johnson Controls, wenn Sie sich mal den Chart insgesamt ansehen, den Wert, der von 45 jetzt auf 65 gestiegen ist, hat vielleicht nicht das ganz große Volumen, zumindest nicht im Optionsbereich, aber Charttechnisch sieht das ganz interessant aus, auch wenn Sie sich mal die EMAs darunter anschauen. Prinzipiell ohne die ganz großen Ausschläge. Ein super Aufwärtstrend, der sich hier ausgebildet hat. Und hier sollte die Reise auch in den nächsten Wochen, je nach gesamten Marktsituation, noch etwas weitergehen. Ist ein Titel, da sind auch die Zahlen im Prinzip jetzt schon gelaufen bei JCI und Gab einige News am Freitag, ähm, ist ein Wert aus ähm, Irland im Bereich Engineering and Construction, wo es dann auch Meldungen gab, um jetzt ähm, speziell, wo hatten wir es, äh, die Reduzierung von Kühlmittel in Klimaanlagen und Kühlschränken. Und ähm, hier sollte es über die nächsten 15 Jahre zur Reduzierung von 85 Prozent kommen. Ähm, so wie es scheint, gibt es hier wohl schon Mögliche Lösungen und da ist Johnson Controls ähm, ganz von mit dabei und das hat sich auch dementsprechend hier im Optionsvolumen am Freitag mit mitgezeigt. Von daher das mal so die interessantesten Titel der letzten Woche mit, ähm, sage ich mal, Hauptfokus auf das brasilianische ETF mit dem ähm, Symbol EWZ. Aber hier werden Sie sicherlich auch einige andere Werte finden oder andere ETFs, die auch hier ein Stück weit mit auf ähm, ja, den brasilianischen Markt oder den brasilianischen Markt ein Stück weit mit abbilden. Ja, Sollten Sie auch keines der weiteren Videos verpassen wollen, dann bitte subscriben Sie hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen und verbleibe bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Bis dahin.